Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und es geht weiter mit unserem Videotagebuch von unserem Abenteuerspielplatz. Ihr seht da hinten schon wieder den Eingang zu unserem Bunker und der Grund ist ganz einfach, weil wir haben jetzt die Sicherungen, die wir für den Generator brauchen organisiert und die möchte ich heute einbauen und schauen, ob wir jetzt dann endlich mal Strom aus unserem Aggregat rauskriegen. Sollte dem so sein, dann werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich mal die Pufferbatterien, die ich daheim stehen habe, mal mitnehmen. Und mal schauen, ob das dann alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber jetzt geht es mal darum, wirklich zu schauen, dass aus dem Generator endlich mal Strom rauskommt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es fängt gerade wieder zum Schneien an. Wir haben heute den 16. März, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist auf jeden Fall Samstag. 2018 übrigens. Und ja, wir hatten es eigentlich die ganze Woche über immer so um die 10, 12, 13 Grad. Und jetzt am Wochenende natürlich. Muss natürlich wieder kalt werden. Es fängt zum Schneien an. Ja, also schon langsam muss ich sagen... Ich jetzt echt einmal der Frühling kommen, aber ähm, ich wollte mich noch bei euch entschuldigen, dass es jetzt so lange kein Video von mir gegeben hat, ähm, lag ganz einfach daran, dass ich zwei Wochen echt richtig schlimm krank war, ähm, ich hatte es in der Grippewelle auch richtig böse erwischt, bin eine Woche wirklich gar nicht aus dem Bett gekommen äh, und ja die zweite Woche dann auch noch pff, ja, halt von daheim aus ein bisschen gearbeitet und so, aber hat dann immer noch viel geschlafen und ausgeruht und ja war echt richtig richtig mies aber jetzt bin ich wieder da jetzt geht es wieder weiter und ich hoffe dass ich jetzt wieder in meinen wöchentlichen rhythmus reinkomme ich habe auch schon noch durchaus ein paar ideen auch für die nächsten wochen was ich so an videos machen möchte also es wird nicht immer nur hier bei dem bunker weitergehen natürlich auch immer wieder mal zwischendurch aber wir planen so ja etwa einmal im Monat zum Bunker zu kommen so im Großen und Ganzen aber ansonsten zwischendurch soll es dann auch immer wieder mal ein bisschen paar andere Sachen natürlich geben. Ähm, wie zum Beispiel ähm, Wanderungen, ähm, vielleicht zwischendurch mal ein bisschen Ausrüstung wieder ähm, und auch alles ja, andere mögliche Zeug. Auch die Höhlensaison ist nicht mehr allzu weit weg. Ein bisschen dauert es noch, aber auch da stehe ich schon in den Startlöchern, hatte ein paar Ideen und ach, das, da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und was auch noch kommt... Ähm, in der nächsten Zeit ist ein ähm, kleines teaser Video für eine Veranstaltung von meinem Schlittenhundeverein, wo bzw. unserem Wanderverein. Ja, in dem Sinn gehe ich jetzt erstmal in den Bunker da heraus. Jetzt ist es nämlich ganz schön kalt jetzt schon wieder. Es kühlt jetzt gerade echt ab. Also es ist echt merkbar, dass es echt gerade die Temperatur runtergeht. Ziemlich krass. Ähm, ja, ich schaue jetzt mal, dass ich ins Trockene komme in den Bunker zum Generator. Und dort hole ich euch dann wieder ab. Ja, wir sind jetzt hier wieder in unserem Generatorraum. Und ich werde jetzt mal erst wieder den, den Tank runternehmen, damit ich zu der Elektronikbox dazu komme. Und also ich würde sagen, gehen wir es einfach mal an. So, ich wollte euch da mal ein bisschen näher ran, dass ihr auch ein bisschen was seht. Genau. So. Jetzt haben wir hier unsere Elektronikbox oder Elektrikbox und. Hier drinnen eben dann hier den, den Sicherungsautomat und dann werden wir jetzt erstmal eine neue Sicherung reintun. Das heißt, wir nehmen uns hier eine frische Sicherung heraus. Die lasse ich natürlich dann auch gleich da falls wieder mal was passieren sollte, geben die Sicherung dann hier in diese ähm, Aufnahme hier hinein und zwar so, dass dieser Knopf zur Kontrolle äh, da oben bei diesem Schaufenster rausschaut. Ich hoffe, man sieht das. Und das heißt, wir tun das da jetzt erstmal unten rein oder vielleicht erst oben schauen wir mal wie es besser geht so geht es besser so jetzt haben wir hier die die sicherung drinnen man hat dann hier hinten auch den, den anschlag dass man es nicht drüber drücken kann ja und jetzt werden wir das erstmal erst muss durchmessen jetzt einbauen und dann da kein strom durchgeht das wäre nämlich ganz blöd Ich nehme das Messgerät heraus und Widerstandsmessung und dann schauen wir einfach mal, wie es da aussieht. Jetzt nehmen wir einmal den Kontakt hier unten und einmal den Kontakt hier oben, ja wunderbar, Irgendwas um die 5 oben. also eindeutig Durchgang, das heißt, wir bauen jetzt das Ganze hier wieder ein, Nein, in den Automaten, zugeklappt, sodass das ganze Ding auf Kontakt geht. Und Was wir jetzt noch machen werden, ist, dass ich jetzt auch noch schaue, den Durchgang prüfe, hier an der ähm, Sicherungs- Einheit sozusagen, ähm, damit ich weiß, ob der auch der hier der die, die ganze, ganze Sicherungsautomat hier eigentlich soweit sauber funktioniert. Ja, wunderbar. 2 Ohm, das heißt, das ist jetzt weit mal sauber. Das heißt, hier sollte jetzt wieder Strom durchgehen. Ich muss natürlich jetzt, damit ich den Generator anwerfen kann, erstmal den Tank wieder draufsetzen und die Elektronikbox dazu entsprechend zumachen. Ja Leute, der Generator ladet. Es war tatsächlich die Hauptsicherung. Ja, in dem Sinne, schon mal ein sehr erfolgreicher Tag. Ich werde jetzt noch die, die Schrauben wieder festschrauben von, von dem Tank, damit das alles wieder sauber steht. Und werde mir dann den Rest der Elektrik noch anschauen, weil wie gesagt die Batterien definitiv kaputt sind. Das heißt, ich muss mir jetzt nochmal anschauen, einerseits, wo ich dann die anderen Pufferbatterien, die ich noch daheim habe, einbauen kann. Wie man das machen, beziehungsweise eben auch dann schauen, wie die, die, die Stromkreisläufe generell ausschauen. Weil hier in dem Kasten da neben mir ähm, sind die ganzen Spannungswandler und alles drinnen. Äh, da ist aber wie gesagt eben die Frage hier wirklich: wie schaut das alles aus, wie funktioniert das? Ähm, ja das ist jetzt der nächste schritt quasi dass wir jetzt noch also mal schauen wie sich das alles bedienen lässt aber ich muss sagen ich bin schon mal sehr happy und sehr, sehr zufrieden dass das funktioniert oder dass ich das problem sozusagen gefunden habe und lösen konnte das finde ich schon mal ziemlich geil muss ich sagen bin ich echt ziemlich happy drüber jo, und Jetzt bauen wir das noch zusammen und dann schauen wir mal, wo die Leitungen laufen und dann schauen wir mal, was wir heute sonst noch so tun. Schau wir mal was passiert. Hat ah, den RD geschalten, die Lampe leuchtet. Das ist schon mal gut. Weiter geht's. Yeah, Tiroler, der Chris! Aber ich habe mich alleine Da erinnert, so ein Waschbecken was? habe. Mhm. Das ist ja kein Luxushotel. <lacht> da kennt man das schon mit, ein bett ich brauche ich noch mal Ein Waschbecken. Ja. nächste Dusche, oder was? Du draußen noch. <lacht> Dusche. Sollen ja, wir warten bis anfangen zum Regen ja. Hm? Ja. ja. Es, es ist, ist warm. Gut. Es ist warm und kühl gleichzeitig. Naja, die ja, Lufttemperatur ja. an sich ist noch relativ. Ist noch ja, gut, gut, aber das ist die, die Wärmestrahlung von oben. Na, <lacht> ah, lass offen. <lacht> das kommt <wie> um, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ich <kann's> mir Kann Kannst mir aufklappen. Aber die kann man, wenn man sich zu dann ganz gut trocknen. Ja. Okay. Gut gemacht. Ja, ja. <lacht> ich das will. Auch haben das nicht gut ich habe Ich habe es gesehen. Ich habe schneiden. Ich habe es Ich und der schlürzt von den Mit, mit, mit Waldfrüchten. <lacht> ja, wir haben jetzt noch heraußen auch ein bisschen weiter gemacht. Also vor allen Dingen hier drüben, wo der Hochstand der ehemalige gelegen ist. Ich zeige euch das dann gleich nochmal von ein bisschen weiter weg. Mit ja, ein bisschen Überblick, dass man sieht, dass man da jetzt durchaus ein bisschen mehr Platz wieder haben. Auf die Hütte gehört dann noch das Dach drauf, im Frühjahr dann. Und ja, natürlich noch einiges mehr zu tun. Aber es ist wieder ein bisschen was weitergegangen heute. Mich freut es natürlich, dass der Generator funktioniert und auch der Rest der Elektronik eigentlich zu funktionieren scheint. Finde ich echt klasse. Und ich hoffe, dass wir jetzt dann auch über die nächsten Wochen dann immer wieder mal herkommen können und dann mal vielleicht auch mal ein bisschen mehr als nur ein paar Stunden da sind, ähm, dass wir einfach, äh, ja, auch ein bisschen mehr weiterbringen, größere Projekte in Angriff nehmen können. Also zum Beispiel äh, dann eben auch irgendwann unser, unser Buschkraftlager, die Räume unten im Bunker noch ordentlich zusammenräumen, alles herrichten. Ähm, ja, gibt es natürlich noch so einige... Projekte, was wir da so vorhaben und ja, aber ich denke für die paar Stunden, was wir heute wieder da waren, haben wir wieder ganz schön was geschafft und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Tag, war gut und ich würde sagen, ich, ich zeige euch jetzt noch so ein paar Impressionen, wie es momentan gerade so ausschaut und damit lasse ich das Video dann gut sein, verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von euch, ich hoffe das Video hat euch gefallen, wenn ja,